Heute besuchen Flexnugget und ich den Streichelzoo, obwohl ich gehört habe, dass irgendwas mit den Tieren dort nicht stimmen soll. Aber keine Ahnung, schauen wir uns das mal an. Oh, oh Gott! <lacht> Wir haben einen neuen Zoo eröffnet. Let's go. Hallo. Hallo, Zoo ah, Guten Tag, ich mal Besuch. Ah, wollt ihr mal eine super Streichel zu sehen? Ja. ja. Streichelzoo. Ah, ich habe natürlich ganz besondere Sachen hier im äh. Angebot. Das sind äh, Bruce und äh, Willis und äh, Brian. Äh, Brian und Brian, äh, ja. Die sind nicht ganz Brei im Schädel, aber so ist das halt nun mal. Die machen mir ein bisschen Angst, Flex. Ach, das ist aber, ja totaler schwarzer äh, Quatsch. Äh, auf jeden Fall, die kann man gut streicheln. <lacht> die kann man streicheln? Die haben nicht mehr so viel Fell, aber das auch nur, weil sie alt und fett sind. <lacht> alt und fett? Mm. Ja, genau das. Okay. Aber ich könnte, Das ist nicht so besonders, ist eigentlich voll der Müll. Ihr könnt weitergehen hier gucken zu, ähm, zu äh. super nette, äh, Wie heißt der noch? Aber Bruce. Bruce. Bruce ist auf jeden Fall ganz schön groß. ja. Und Warum ist der so grün? Ja, Der ist grün, weil er ist getaucht in Wackelpudding. Ist und das Hulk? Was? Nein, nein, das ist nicht Halt. Das ist nicht Halt, das ist Bruce. Hey Kleiner, komm mal näher. Du schmeckst bestimmt gut. Bruce hat gesagt, er will mich essen. Ah, Bruce, das ist der allerbeste. Okay, komm, komm, komm, komm, komm weiter. Okay. So, dann kommen wir zu, zu, zu, zu. Warte mal. Äh, Brian, Brian, Brian. Das sind ganz andere als die, die wir davor gesehen haben. Man merkt das an dem, äh, ganz entscheidend in den Darf man die auch streicheln? Äh, die ja, die sind so auch viel freundlicher aus. Ja, ja, ja, ja, klar. Die sind super nett. Ich kenne die mein ganzes Leben. lang. Rain hat mich geschlagen! Ach, ich würde die niemals zu. Oh nein, Klaus, der Sowetter! Er hat sie ausgetauscht durch Monster! Und was? Weg. was? Oh mein nein! Oh nein, nein, nein, nein, nein! Oh, Moment. ich muss kurz. Wie konnte das denn passieren? Ich dachte, das ist ein Streichelzoo! Ich muss kurz meine Sandspange rausnehmen! Okay, so. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder da was sprechen. Äh, uh, gut. Äh, uh, Leute, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall von denen in Acht nehmen, denn ich glaube, das sind super fiese Viecher, die uns alle fressen wollen. Ganz genau. Und deswegen müssen wir unser Haus verteidigen, was jetzt eigentlich mein Haus ist, by the way. Also ihr, also... Was, Bruder? Hey! das ist dein Haus? Ja, das ist jetzt mein... Also, das ich ist meine ich, äh? ich, ich... Ich dachte, wir wurden hier gebaut. Hä, äh, hier ist mein Haustier, Björn. Björn 2. Das, das ist mein, mein Wurm. Und wir müssen Björn auf jeden Fall vor den Monstern beschützen. Zum Glück okay, sind die da in einem Käfig. Das ist, das ist da so kann okay. ja mit denen nichts ich, passieren, nicht pass wahr? Pass auf, pass auf, ich verrate euch ein Geheimnis, ja? ja? Ich bin eigentlich gar kein Zodirektor. Was? Was? Ich bin eigentlich ein Putzmann. Und ich werde euer Haus putzen, wenn ich hier wohne. Ja. Lass uns uh, mal besprechen. Komm, ja, okay, das nein, das müssen wir müssen erstmal mit euch fahren. Das war ein Scherz, das war ein Scherz. Das war ein Scherz, ich, ein Scherz. Wir besprechen das mal. Ich, äh, ich, äh, komm, komm hier hoch, komm hier hoch, okay, Jungs. Um. Komm hier hoch. Ach, da kannst du. Was ist los? Schnell runter, runter! Ich weiß, ich habe mich ausgelöst. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Wir müssen uns wir müssen mit was den, mit den Sicherheitsvorkehrungen beschäftigen, wir müssen das Haus zusammenbauen, hier, guck, hier in okay, eurem... Hey, Hä, hey, Was ist denn passiert? passiert? Hä, hey, woher nee, kommen die Kisten, was? woher, wo kommt das ganze Zeug her? Das das weißt, das mein Zeug Zeug ist, das Zeug ist keine oh, Fall. Fall. Ich mein Haus, ich wusste das schon die ganze Zeit. <lacht> oh, ich will einen Heilkammer haben, was okay, macht der? Oh, oh, Laserblöcke, oh, das ist alles meins, alles meins. Das will ich auch. Nein, das ist mir. Hey, wer hat die ganzen Geschütze genommen? Ich weiß nicht. Oh, <lacht> ja, das ist alles meins. <lacht> Was ist hier alles drin? Oh, das gefällt ich, mir. Leute, ich, baue, ich, ich, baue, ich, baue, ich baue uns ein Gitter um das Haus herum, ja? Und damit wir das auf jeden Fall hinbekommen, dass sie ein bisschen von uns wegbleiben. Oh Mann. Auf jeden Fall ey, schützt das äh, hier, hier <lacht> unser Getreide. Das ist unsere einzige Essensvorräte, die wir haben, haben. Ne? Ja, ich mache hier ein paar Fans hin. Okay, okay ich tausche ah. jetzt erstmal unsere Tür aus. Die ist ein bisschen äh, schwach, die Holz. Was hast du für ein Problem mit meiner Tür? Nee, also, ich habe ich hab hier eine Tür gefunden in unserer Kiste. und zwar. Die habe ich bei, bei Mike abgekauft. Uh, sie oh. dürft, ihr dürft niemals den, den Key vergessen. Kannst du mir den Key nochmal wiederholen? Ich ich das gemerkt. Äh, 0, warte, warte, warte 0, 0, 0, 0, 0, 2. Ah ja, 0, 4, Äh. Nein, noch nicht 0, 4, 0, 5. Ah, ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Es war 1874! 8, 0, 5 ist es? Sehr gut. Auch von dem 0, 0, 0, 0, Okay, <lacht> äh, Okay, warte mal, frag nicht. Ich kann irgendwie nicht so richtig Sachen platzieren, fällt mir gerade so auf. Na, ja, die müssen mir jetzt ein bisschen aufpassen. Was macht du eigentlich ein, gleich, ein Igniter? Okay, ich kann, kann ich den mal platzieren? Ich mach jetzt hier mal so eine Schicht an Laserblöcken vor unser Haus. Ja, aber ne, ja, man hey, ist das hier eigentlich für ein Hebel, Leute? Der sieht irgendwie cool aus. Ich glaube, die Regierung hat den da hingestellt. Ah, oh, oh, nee, die mag ich nicht, den muss ich Steuern bezahlen. Okay, ähm, <lacht> warte, warte, warte, wie war, wie war die Türcode nochmal? Ich mache auf, haha, <lacht> du musst immer ah, nicht schon. Nice one, nice one. Okay, pass auf, kann man äh, irgendwie oben irgendwie Geschütze aufbauen oder so? Wenn du welche hast, bestimmt. Warte mal, ja klar. Warte mal, ich sehe hier oben irgendwelche coolen Betten. Ey, das ist mein Bett. gehört mir. Ich habe das gelbe Bett. Alles gut, alles gut. Okay, ja, das ist in Ordnung. Das Bett kannst du haben. Ich habe ja ein paar coole Ventilatoren gebaut. Ja, das bringt ja nicht wirklich viel. Wir brauchen Sicherheit, Leute, Sicherheit. Ja, wir brauchen Sicherheit. Du redest doch immer nur. Ja, ich rede viel von Sicherheit. Aber das musst du doch wissen, wenn man einen Kuschelstreichel zu besitzt. Okay, ich baue dann einfach mal den Zaun draußen weiter. Also, das. Das Laserzeug sieht oh. ist vielleicht nicht so gut aus bisher, aber das, das wird noch. Also, Moment mal, okay. wofür genau ist das jetzt eigentlich gedacht? Was, was hast du da vor? Das, das schützt unser Haus, hä? Ja, damit die, da, damit Bruce hier nicht über den Zaun rüber ja, springt. Was ist das? Nein. Was soll das machen? Ja, bin das ich bin der Einzige, der qualifiziert ist, jetzt rauszugehen <lacht> und die cage aufzubauen. Wie wäre es, wenn ihr jetzt euer Zeug macht und ich mache hier das, das Laserzeug, okay? Übrigens muss Leute, ich erst ein bisschen auf, ein Boden aus Holz bauen. bauen. Holz ist ein gutes <lacht> Material, um uns zu beschützen. Nee, Holz ist das beste Material, habe ich immer gehört. Ja. Oh, ich habe ja auch, hab auch noch ein paar Spikes. Ich setze ich direkt um unser Haus Oh, ich habe auch noch Spikes. Oh warte, das ist eine gute Idee. Wo oh, ja. so, so, so, so, so, so. oh, haben wir noch ah! Minen? Ich bin selber Mienen? Mienen? Oh, ich nee. habe ich, ich hab hier noch eine Riesenmine. Ich habe hier eine. Wie nennt man das? Minekraft. <lacht> oh Gott, wo sind die Bouncing Minen, Leute? Wo sind die Minen? Ich habe eine Bouncing Betty. Willst du mal eine Bouncing Betty Diese oh, Gitter lassen also sich nicht mit einer Diamond-Spitzhacke abbauen. Nee, die lassen sich gar nicht abbauen, deswegen müssen wir einen Eingang für uns da machen. Ey, Sadie, steady, steady, komm mal her, ja, was ich will denn? dir was zeigen. Wir haben einen Eingang hier an der Seite. Echt, dann wüsst du mir, dass ich jetzt in deine Mine reinlaufe das wäre Du musst da einfach nur... Na, was, das oh, das will ich, ich sehen. Aua! Felix! Oh mein, ah, was oh ist mein was Gott! Oh mein Gott! da das macht voll viel Schaden. <lacht> <lacht> du, ich bin fast Leute, tot. was habt ihr da hinten gemacht? Warum brennt ihr alles? Ich für dich. Keine komm, Sorge, ich lösche das einfach mit Thor's Hammer. Kein Problem. Oha! Was? Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Gar nicht. Ja. Die Dinger lassen sich nicht abbauen. Was? Die lassen du sich wirst du nicht abbauen. Oh, Mann, Alter. Ich, ich glaube nur, ich kann die abbauen, weil das, meine, weil das meine Falle ist. Oder? Warte mal. Kann mir jemand mal eine Spitzhacke geben? Nein, es geht gar nicht. Hier, ich gebe dir eine Diamond-Spitzhacke. Ich glaube, ich kann das abbauen, weil das meine Falle ist. Oder auch nicht. Nee, es geht gar <lacht> nicht. Ähm. Warte mal, du kannst äh, ja. ja irgendwie versuchen, mal durch den Boden zu kommen oder so. Vielleicht kannst du das irgendwie <lacht> hin. <lacht> Hier sehr blöd. Vielleicht, wenn man Wasser platziert, dann kann er da drin schwimmen und tauchen. Ja, warte, warte, Warte, Nein, ich habe kein Wasser. Woher sollten wir denn Wasser bekommen? Ich kann, ich Für wen kann, ich, du mich kann mich machen, ich kann machen, machen, alles gut. Ich war schon nicht. Alles Oh, noch ein da dann? <lacht> <lacht> ja. Leute, ich brauch's dick. Oh, ähm, äh, ich bin hier neben Bruce aufgemacht. Wisst ihr was? Eigentlich kämpfen wir gar nicht gegen die Monster, wir kämpfen gegen uns selber. <lacht> Deswegen sollten wir uns ja auch erstmal zu den Betten gesellen. Wer hat die Tür wieder zugemacht? Mach jetzt erstmal mein Zeug wieder. <lacht> Hauptsache Björn geht's gut, Leute. <lacht> Hauptsache Björn geht's gut. Wir <lacht> müssen auf jeden Fall Björn <lacht> beschützen, bevor, bevor Bruce und Brian kommen. Genau, genau, genau. Leute, Alarmsitzung, Alarmsitzung! <lacht> Alarmsitzung! Alarmsitzung! <lacht> komm ich, komm ich, komm! Der <lacht> äh, ja, Code war ein 7, 0, 8, 0, 9, 4, 9, 4, Hier, das war der Code. Okay, gut. 0005. Okay, okay, okay. okay, Leute. Ganz, ganz besondere Neuigkeit, ja. Äh, Unsere Zusammenarbeit oh. funktioniert nicht so gut wie gedacht. Ach so? Ich finde, sie funktioniert oh. super. Und ich ko mir ich jetzt ich erstmal eine Diamantrüstung. Ich wollte, ich, wollte, ich wollte fragen, wer ist der Imposter? Wer ist derjenige, ja, von uns, der am meisten gegen unser Team arbeitet? Yo, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal den Team-Captain wählen. <lacht> okay, <lacht> wir okay, okay, wir, wir müssen den Team-Captain wählen, Leute. Okay, wer ist, wer wird. Okay, ich stelle mich frei, wenn ich zur Wahl. Ja, ich wähle Sadie ähm, als Team-Captain. Team. Team. Ich wähle auch Sadie als Team-Captain. Ich bin für Bruce. Nein, ich bin Wie wenn einfach mal gehst. Genau. Ja, verschwinde, okay. verschwinde! Die erste, die erste Entscheidung von Sadie als Team-Captain ist verbannt diesen du aus Bruce. Haus, weil der hat, der hat einfach gesagt, dass Bruce ein besserer team wäre als ich. Ja, so, wir verbannen oh, ihn. Bau ja. genau. dein eigenes Haus. Geh zu deinem genau, Freund Mike genau. da hinten. Genau. Ah, genau. Mike, ja, vielleicht gehe ich auch zu Mike. Ja? Ich gehe jetzt zu Mike. Leute, ich gehe zu Mike, ja? Ich bin gleich bei Mike, Leute! Okay, Ja, dann bist ja. du halt bei Mike, huh? Ich will nicht zu Mike! Ach, Mensch, Leute! Jetzt muss ich... Hey, Mike! Ich weiß, wir hatten ein paar Differenzen miteinander, aber... Darf ich bitte bei dir wohnen? Ich bringe dir auch immer schönes Brot, ja, Mike? Hi, Mike! Oh, das ist doof hier! Mike, du möchtest raus? Hast du Angst vor Bruce? Ich habe auch Angst vor Bruce und Brian! Und hier bin ich auf gar keinen Fall sicher! Ich muss zurück zu den Jungs! Oh, ich hoffe, sie nehmen mich zurück! Was sagst du dazu, Mike? Folge deinem Herzen, mein Sohn. Und verschwinde aus meiner Bude. Ja, Mike, du hast recht. Ich muss schnell wieder zu ihm zurück. Bis dann, Mike. Tschüss. Hey, Leute. Ja, ja. was ist los? Ich, ich möchte nicht mehr bei Mike wohnen. Darf ich bei euch wieder mitmachen? Ja, aber okay. du musst Sadie als Teamkapitän akzeptieren. Ich genau. akzeptiere Sadie als Teamcapt'. Okay. Okay. okay, dann gib das den Code 02489 ein. 02489. Gut. Achso, <Nein. lacht> oh, ach du hast mir die Rüstung schon gegeben. Okay, perfekt, perfekt. Na, du hast Wo ist meine Rüstung? Ja, ich hab hier ich keine Hose, aber ist auch egal. Hat äh, dem Diamanten für mich? Ich hab keine Diamanten. Ich hab doch Diamanten. Ich habe hab, hab Diamanten. Hier, hier, okay. hier danke. Oh, ja. <lacht> oh, ja. Meins. Ihr habt ja viel gefahren. Ja, oh so viel der Immer ah. fleißig. Oh, Ich wollte mir oh, jetzt okay. eigentlich nur die Hose aus Diamanten machen, oh, nevermind. Leute, ich habe auch einen Plan. Wir können versuchen, wenn Bruce und Brian angreifen, die beiden rüberzulocken zu Mike. Den mag ich eh nicht. Äh, okay, das ist finde ich eine gute Idee. Übrigens, Leute, ich... Ich, ich, ich, ich, ich, ich wollte euch wollt, ich, das schon... Ich als Team-Captain, ja? Ja. Ähm, ich treffe die Entscheidung, dass wir diesen ominösen Knopf drücken, um die Regierung zu Hilfe zu holen. Findet ja, ihr das eine gute Idee? Ja, das ist Aber genau wir sollten so, das, das da erst genau machen, machen wenn wir vorbereitet sind. Ich glaube, unser Haus könnte ziemlich gut angegriffen werden aktuell das noch. Niemals! Das ist das also ich habe noch gar Laser nicht den Zaun drauf. hinten durchgebaut. Augenblick, ich baue ja. noch den Zaun fertig. Okay, mach genau, mach das noch mal sozusagen. Ich mach noch ganz ja, kurz Laser hier. Warte, ich, ich, ich werde noch mal ein paar Traps hier aus, äh, auslegen sozusagen und dann... Und ich, ich glaube, wir, wir brauchen noch so einen Lava-Pool. Geht das auch? Äh, ja, kannst du auch gerne machen, wenn du möchtest. Ist so. Ich, ich gehe auf jeden Fall mal ein paar Traps aufbauen. Ups, passt jetzt auf, dass ihr da nicht rein. So, und nein, warte mal. Ey, dieser, dieser, dieser Block ist bei der Wind ein bisschen so eine Schwäche, da kann man dann rüberkommen. Ja, aber wie da aber rüberkommen? nicht, wenn wir hier äh, noch die zweite Schicht an Lasern hinbauen. Genau, die zweite Schicht an Lasern. Ah, die zweite Schicht an Lasern. Das ist schon gut gedacht. Aber weißt du, was noch viel besser ist als zwei Schichten Laser? Drei Schichten Laser. Drei Schichten -Laser. Genau, ganz <lacht> Leute, ihr, ihr seid das beste Team überhaupt, <lacht> ihr versteht immer, was ich will. Okay. Gut, ähm, sonst würde ich sagen, ich bin soweit fertig Ich brauche immer noch die Netherite, ich komme jetzt einfach mal ins Haus rein Okay, okay, bau dir ruhig eine Netherite-Rüstung Wie baut man die? Bau dir, was du brauchst Wie baut man Netherite-Rüstung? Einfach machen Diese Tür nervt mich irgendwie Ja, mich auch Oh Mann Hat immer noch die alte Holztür? Ähm, nö oh. Ja, da nicht ja, Aber weißt du, was ich vergessen habe, damit das nicht einfach ausgenutzt wird, Ja <lacht> nein! Warum jetzt dann auch Nein! Rein? Ich hab's was? nicht gecheckt! Ich hab's nicht gecheckt! Ich kann doch hier raus, oder? Warte, oh. was ist passiert? Oh ja. nein! Ich kann hier raus, ja. ich kann hier raus, alles gut! Aber drei Ey, Luis, Leute, weißt du, was wir machen können? Was? Unser Haus nein. ist sicher, aber unser Haus ist gar nicht mehr so schön. Äh. Was macht ein Igniter-Block? Ich hab keine Ahnung. Oh, du bist rausgekommen? Leute, das ist ja cool. Hey Sandy, ich hab hier noch was für dich. Ah, was denn? Ja, eine Hose. Oh, nice. Ich pack hier okay. einfach ein paar Igniterblocks blocks hin, die werden schon... Was oh. machen? Ja, du musst die aktivieren. Und wie aktiviere ich die? Mit äh, Hebeln. Und was machen... Wir machen einfach nur Feuer. Oh, ja ein bisschen dumm. Feuer. Langweilig. Ein oh, bisschen, bisschen äh, oh mein Feuer. Gott. Sag mal, machen die, machen die Laser Schaden? Irgendwie passiert gar nichts, wenn ich da durchlaufe. Ich, ja, ja, ich die hoffe, machen die machen Schaden bei den Gegnern. Wenn nicht, dann wäre es ziemlich doof. Ich okay, schon. Aber Leute, wann holen wir endlich die Regierung zur Hilfe. Die Regierung? <lacht> ja. Welche Regierung? Aber da draußen die ist so ein Regierung. komischer Hebel. Ja, das ist für die Regierung. <lacht> Was passiert oh Mann, jetzt eigentlich, wenn klar. wir den Hebel umdrehen? Kommen pass dann so auf. Düsenjets, die die Brüste da hinten uns? töten? Notfall? Ja, ich glaube schon. Versammeln wir sammeln uns, ja. Notfall sind. Äh, komm mal her. Ich bin dabei. Äh, pass auf, wir stellen uns jetzt alle an eine Seite des Knopfes und dann drücken wir ihn auf 3, 2, 1, okay? okay? Wir holen die Regierung zu Hilfe. Genau, genau. Die okay. Regierung? Drei? Ja, die Regierung. Zwei, zwei, zwei eins. eins. Go! Los! Oh ich glaube, das hat schon funktioniert, oder? Ja, echt? Mal schauen, was macht die Regierung was, was jetzt? Was macht die Regierung jetzt? Weiß ich nicht. Okay, es hat nicht funktioniert, Leute. Die Regierung, die Regierung macht gar macht nichts, gar sie lässt uns zum Stich. Oh. Ähm. Da müssen wir ja, es jetzt oh, mal Gott. selber in die Hand nehmen, Leute. Nein, nein, die Regierung macht schon, warte kurz. <lacht> Gib mir fünf Minuten. Die Regierung, sie hat uns zum Stich gelassen, Jungs. Ähm. Um. Ähm. Oh mein Gott, Regierung, oh Regierung, was ist denn passiert? Doch. Oh mein Gott, <lacht> die Kuh <Q> ist gestorben. <lacht> <lacht> <lacht> nein! Nicht Bertha! Die gute alte Bertha aus meinem Zone! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> haben wir die Turrets gesetzt, dass die Turrets Irgendwo? Ja, ja, hier ist ein, ist ein Turret. Wir sind super gut geschützt, nichts kann uns passieren, Leute. Oh, das oh mein Gott! Ich wurde getroffen, ich wurde getroffen! Ich auch? Was hat mich getroffen? <lacht> von was? Leute! <lacht> jo! Alter, die Geschütze! Was? Der, was? was oh, mein oh mein Gott! Das sind die der schießt von da hinten auf uns! <lacht> Nein! Ich komm wieder, ich sterbe, Leute! Hier links ist der Eingang, äh, lau, lau, lau, lau, rechts von ab, dir rein? aus! Nein! Oh mein Gott, ich bin direkt hier! What? Ja, Brian, der hat richtig gutes Aim. Der kann uns von da hinten aus treffen. Okay, hinter die Barrikaden, Leute! Hinter die Barrikaden! Komm schnell hier rein, Nugget! Ich glaub an dich! Ich komme! Äh, warte, mein Zeug! Oh mein ich Gott! Ich hab Leben, Leute! Leute? Ich hab ein einziges Leben! Oh no? ich okay, ich bin im Haus, ich bin im Haus. Alles gut, alles gut. Alles ich bin gut. auch okay. im Haus. Wir müssen uns jetzt hier. Oh, oh mein Gott. Gott. Und ich gehe einfach <lacht> auf den Dachboden, hier sind Leute. wir sicher, hier ist alles schön. Ey, lass den Team-Captain einfach alleine, Captain! Der Team-Captain, du kämpfst gerade? Oh. Oh. Wo ist du, ich noch ein Oh, warte mal, warte mal! Ich glaube, ich glaub, der ist in. Ich glaub, der, ist in, der ist in. Der Monsterfalle! Einer der Brian's ist ne. hier! Und oh, der ja? ist durch die ja? Mine gelaufen! Ja! Er ist in der Mine! Oh mein Gott! Ja, da ist ein Brian! Okay, lass, wir machen einen Fernkampf, Leute. Wir schießen auf den Brian! Warte, habe ich Fernkampf? Ja, ich oh habe oh, Fernkampf. Oh, ich ich, ich schieße drauf. Ich wurde vergiftet. Oh no. Haha! Haha! Oh, die, die, die Aua. Aua, die machen mir viel ich zu viel, weiß, viel Schaden. Hilfe, Hilfe! Warum oh, machst du so, so viel das Schaden? Das passiert sich gar nicht für uns. Oh, wir haben einen Brian. Der erste Brian ist tot. So, aber das sind doch ein paar mehr Leute. Oh, ich wurde schon wieder Ach, von, von irgendwo zuvor Warum kommen die nicht mal zu uns? Die schießen auf uns. Okay, Bruce das wir, sollten erst, nicht wir sollten erst Skelette töten, ich. gehe in den Nahkampf, Leute. Es wird Zeit. Mach das nicht, das ist Selbstmord! Oh mein Gott! Flex, mach das nicht! Bruce, nein! Bruce, Mach das nicht, bevor ich die Apparein gehalten Oh das ist viel zu viel! Das sind viel zu viele! Ich finde, okay, wir so. sollten den Zoo-Typen verklagen! Hey, das, hallo, ich bin der Team Cap! Oh ja, mein Gott, Gott! Oh ja, sorry! Das <lacht> so... Ich habe zwei Leben! Ja, komm, schnell! Ich Oh, Felix. Felix. sorry, sorry! Oh, ich, ich wollte oh Felix beschützen! Was oh mein Gott! Das kommt schon mal vor, ich wollte nur nicht, dass das Flux, passiert. Ja! Oh mein Nein. Gott, wir haben einen besiegt! Oh mein Gott. Okay, mir okay. ist noch einer, können wir helfen? Ja, ja, ich komme, ich komme! Er ist in der Bärenfalle! Er ist stark in der Bärenfalle! Ja, ich schieße auf ihn, ich schieße auf ihn, ich habe einen starken Bogen! Ja! Wir haben noch einen besiegt! Ja! Let's go! Wir haben mal es geschafft, nicht. wir werden, tot. Wir werden immer, immer besser, wir Leute. Leute. Okay. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Und was ja, dann ist wir das? Wir haben ganz hier. viele Waffen. Ist das der letzte? Ich glaube schon. Komm, lass den zum Mike rüberlocken. Ey, du da! Ey! Du! du Dicker Mann! Was? Ich habe was für dich. Komm mal, komm mal mit. Ey! Ja, ja, ich habe Thors Hammer! Hey, jetzt mal von Ihnen, oh ich Gott, aua! Wir muss jetzt auch in eine Mine geraten. Warte mal, das schicken. Wir müssen ihn in eine der Minen locken. Nicht äh, in einer der sondern in einer ja, der er ja, muss zu Mike. Ah, kommt zu Komm, mach Mike. Mike. Mike fertig. <lacht> oh, ja. Er ist tot. Uh, er ist hat es geschafft. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> Und Mike läuft weg. <lacht> oh, <lacht> ja, verzieh dich, Mike. Keiner hat dich hier oh, gemocht. Oh yeah. <lacht> <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind die jetzt an der Sonne gestorben? Was ein erfolgreicher Tag, Leute? Wir haben es geschafft, Leute. Jetzt wird der verklagt. Ja. Ich bin immer noch der Teamcaptain, ja, aber ich hab bisher ja noch keiner abgewählt, also. Wer ist dafür, dass der Team-Captain abgewählt wird, weil er dafür verantwortlich ist? Ich, ich, ich, ich. Weil ich ja, halt wieder wörter <lacht> Mike, komm, du verstehst mich wenigstens, mein oder? Du hast. <lacht> okay, dann habe ich. Ja, hab Mike gerade ermordet. <lacht> oh. Ups. <lacht> ich bewohne jetzt das Haus von Mike. Ich nehme seine da Bist ja, du Mann. jetzt der ungeliebte Nachbar? <lacht> Hey, Zowerter! Komm gehen. mal raus! Zowert! Also ich, ich, ich hab da ein entscheidendes Problem, damit muss komm, ich da Komm mal raus! Wisst ihr, wisst ihr, was ich hier mache? Komm, guck, guck, guck, mal hier. So! Guck mal, jetzt kannst du gar nicht mehr raus. <lacht> hey! Ach, dann hol ich wieder Oh Warte. Gott! Oh mein <lacht> Gott! <lacht> was war das denn? Wie Werdet ihr mich leben bekommen? Du hast geschafft! Oh, naja, gut. Wir werden ihn. Oh! <lacht> Jetzt bist du dran, Felix! Ich war immer der Imposter! Ah, ah! Hilfe! Hilfe! Rettet mich Leute! Ich war immer auf eurer Seite! Alles... Nein! Oh, war erfolgreich. Komm! Nein! Oh, Pate, komm! Ah. Die, die schlagen sich gegenseitig da drin! Die schlagen sich gegenseitig! Was ist das denn? Also nimmst du das schon auf?